Oh-oh. das wird knapp. Nicht gut, gar nicht gut. Aber jetzt können wir hier lang. Das ist ja ein neues Gebiet. Also immer mal was Neues hier gefunden. Blop, blop, blop, blop. Aber das ist eine echt lange Mission, muss ich sagen. Das ist bisher die längste Mission. Hm. Steht da? Raven Suit. Da kommt doch bestimmt rein. Bam. Ja. Kommen wir. Ein Schatz! Ah, der ist für die Stadt, die wir haben. Da fehlt er noch dazu. Zug. Alright. Wir sollen irgendwo da in die Richtung lang. Da hoch. Warum? Da ah, das ist ein Schlüssel. Kann man ein Spiel spielen? Robo-Dog. Ah. Genau. Und wer ist hier nicht? Auch da oben ist was, glaube ich. Na, das bin ich gesehen. Stimmt nicht eine Lüge. Hier, da oben ist noch was. Komme ich da noch hin? Oh! Aber richtig close. Du. Richtig close. Aber hier ist locked. Na gut, wir haben jetzt aber trotzdem Schlüssel. Womit wir auf jeden Fall schon mal weiter können. Und die haben wir. Amogus ist jetzt ein Verdächtiger. Oh mein Gott. Nein, Amogus wäre es doch. Nein, er würde es doch niemals tun. Nein, oder? Ich meine, er ist genau da in dem Moment vor Ort gewesen. Also. Hm. Ich würde ihn jetzt nicht ausgrenzen. Hm. Ja, okay, hier drin ist jetzt auch nichts. Na gut. nicht abkürzen, wenn ich hier... hier was soll's. Machen wir es so. Geht schneller. Rec room. Das hätte man vorher machen sollen, ne? Ah. Und jetzt muss ich den ganzen Weg zurückgehen. Okay, bis gleich, Leute. Das erspare ich euch. Ah, jetzt sehe ich's. Da oben. Hier, hier ist so eine Eis... Plattform Wahrscheinlich. Ja. Keine Ahnung, was die bringt, was die macht, was die tut. Aber wir werden es noch herausfinden, denke ich. So, und... Genau, da kann wir nicht rein, aber... Jetzt können wir hier eine Tür öffnen. Ganz oben, genau, das war hier ganz oben. Okay... Ich hoffe, da ist maybe das Ende. Das ist schon echt lang. Und ich will natürlich auch das Gefühl haben, Fortschritte zu machen. Beide der Schalter schon die ganze Zeit hier... Äh, egal. Egal. Was soll's. Noch ein Schalter. Oh oh. Ah! Das ist natürlich sehr gut. Okay. Jetzt, wo wir Zugriff dorthin haben, will ich trotzdem mal kurz schauen, was hier. Bin ich. Ah. Was hier diese Plattform bewirkt. Abkürzung. Nevermind. <lacht> wow. Du. Oh nein. 30 Eulen-Minuten übrig. Nein! Die Hälfte! Müsst uns beeilen! Hier sind sehr viele von euch Eulen. Nö, das bin nicht gesehen. Stimmt nicht. Oh Gott! Was tun wir nun? Der Bildschirm? Ne, die Richtung. Okay. boiler Rune Lachen Sie wieder alle. Oh, uh, ja, hier sind die es ist definitiv am beulen. This is the least favorite body part. <hums> <hums> ah. Machen sich über unsere Antworten lustig hier. Das war aber nicht so nett. Noch ein Schlüssel. Boing. Eigentlich müssen wir in der Luft schon wieder geschmolzen sein, aber hier doch nicht. Wow. Ich hoffe wirklich, dass das hier kein echter Zeitdruck ist, sondern halt so ein Ja, nur so ein Fortschritt zeigen soll. Wie weit wir jetzt sind. Das hier ist eine Abkürzung? Ja, ist eine Abkürzung, wie es scheint. Right? Ja, right. Wir müssen jetzt hier hoch. Zur Lounge. Zur Lounge-Lounge. Da ist noch eins. Die express -Eulen. Zwei Characters fehlen uns noch, aber ich weiß aber wirklich nicht, wer die beiden sind. Wer ja, die beiden sein könnten. Oder oh, oh, wo die beiden sein könnten, besser gesagt. Das ist das Wichtige. Wieso denn? Werf nicht. Hier ist sowieso nur ein Herz. Äh. What? Ich check hat gar nichts. Hau mal ab hier. Danke. Kiste! Ein Token. Ich schätze, das ist gut. I guess. Da drüben ist die Tür. Hier ja, aber auch. Gehen wir erstmal zu der Tür. Weil die interessiert mich gerade. Die Sauna. In der Sauna. Ach, die sind... Oh. Okay. Ah. Weil ja, es sind Eulen, aber die anderen waren doch auch Eulen, die genauso aussahen. Ich dachte, es geht nur um diese Krähen-Dinger. Ne, scheinbar nicht. Don't fly, don't run. okay. Schlüssel ist ours. Fast vorbei. Eieiei. Jetzt wird's knapp. <lacht> Jetzt wird's richtig close. Vielleicht werden wir erfahren, wer hier am sassesten war. Boah, den Long Jump geschafft. Komm runter. Danke. Muss noch nicht mit dem ähm mit dem Schlüssel in der Hand kämpfen. Trotzdem kann man nichts. Keep out. Das Vorletzte. Ich bin mir sicher, wir haben irgendwas verpasst. Das Opfer. Ah, der hat sich selbst getötet oder was? Ich glaube, hier sollten wir fertig sein eigentlich. Irgendwas haben wir verpasst. Oder? Ist egal. Zeit ist um. Wir haben das verpasst, aber Zeit ist um. Ich denke, wir haben schon den Verdächtigen. So, ähm, wer hat es getan? Wir wissen nicht. Wir konnten keine konklusive Beweise finden. Wir haben keine Ahnung, wer diesen Oll murdert. Was? Also hast du Pickle gemacht, um das Problem zu lösen? Wer ist der Mörderer? Welcher hast du das? Wer ist der Mörder? Ist es dieser Trottel? Sind es die hier? Schützen und dienen um jeden Preis. Wir haben unsere Augen überall. Und gesehen haben wir nichts. Was schaust du mich so an, Grünschnabel? Weiß nicht, wer die sind. Oder... Tote können nicht schuldig sein. Ups, ähm... Hm... Haben wir nicht gesagt, wenn wir tot sind, muten wir uns? Wieso redest du dann? Hm, dieser Trottel könnte der Mörder sein. Ich call ihn, Sass. It. Wait, er war's wirklich. Es war mein Zeit, den Owl Express zu reinigen, Und ich habe einfach entschieden, meine Mit diesem was lustig gewesen wäre, wenn jede Antwort richtig wäre? So. Die Story ändert sich immer genau so, dass diese Person, die ausgewählt hast, äh, der Mörder war. Das wäre lustig gewesen. Well, thanks for solving the murder, lassie. Not only did you reveal the murderer, you also revealed that the victim was never harmed. Nice. And you gave us intense footage for the movie. Hmm? What? You think I'd let a murder happen on my Owl Express? Oh, think again. That was all just a setup for my newest Owl Express movie. Murder on the Owl Express. <lacht> oh, ho, ho. you think DJ Picnic will make a movie that's even remotely as good? Ha. I think not. Here, take this thingamajig and get out of here. Nice. Wow, wow, wow, wow. Und damit haben wir gewonnen. Der verdächtige... War er <lacht> das war mein Among us film Ich hoffe, euch hat er gefallen. Schaffner als der gefährliche Zugführer, ein Mädchen als Detektiv nutzlos, Krähen als Chor-Ergenten, Eulen als Eulen. Aha, aha. Ah. 660 Punkte! Yeah! Für den Schaffner! Da müssen wir dann beim nächsten Mal mehr Punkte rausholen. Für den anderen. Also je nachdem, wie ich das schneide beim nächsten Mal. Äh, ups, den Hut will ich natürlich wieder ändern. Aber für den Fall dass wir... Oh, warte mal. Das können wir machen. Ne? Yes! Du hast einen Schatz vom komischen Planeten identifiziert. uh und dafür schalten wir hier mit Neues frei. Minizug und Vögel? Das sieht aus wie eine kleine Vision vom Zug, den die Vögel nutzen, um zur Arbeit zu kommen. Sind da kleine Vögel drin? Machen sie kleine Filme? Ich habe keine Zeit, um mich mit der kleinen Vogelgesellschaft zu beschäftigen. <lacht> Na gut. Aber hey. Das sind wir, haben wir doch auch schon gesehen. Huh? Tatsache! Hier ist ein Secret. Ich hätte ich erwartet, dass es das geht. In, out. Ah, oh, du wirst nur. Kleines Baby Alien, du bist zurückgekehrt. Ich kann in Alien-UFO bleiben, nicht? Kann ich mir private Briefe ansehen? Landet wie Aliens denken? Bitte! Das sind zu viele Briefe von weit entfernten Orten. Wenn Mafia Briefe liest, ist es wahr so, als wäre Mafia da. Wieso kann ich werden lassen? Na egal. Hier, komm und liest Briefe mit Mafia. Zusammen können wir uns vorstellen, an weit entfernten Norden zu sein. Aufgabenpack. Monkey Ball. Wie ist das hier Monkey Ball? Aber ist es echt? Sieht nicht echt aus. Community Marathon. Präsentierte. Oh Gott. Einige Mods, die ich mir dann wahrscheinlich am Ende des Displays mal anschauen werde. Okay, bei ihm ist halt so Daily Challenges, glaube ich. Na gut, die brauche ich jetzt aber nicht. Habe ich jetzt nicht nötig aber einige sind alles mods ich stelle mir das so vor ein Brief vom ist so eine also ja so ein workshop objekt was ist da oben ein ball einer mit dir nein sollst da rein und dann mache ich den yeah okay die folge ist zu kurz wir machen ein weiteres level ja und zwar kommt jetzt nämlich ein Time Rift und vielleicht finden wir das sogar und können es somit auch direkt machen. Ja, wir kommen dem Finale immer näher. Hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Aber gut. Hier sehen wir, wo es ist. Ah, ja. Ja, ich weiß, wo das ist. Okay, aber wir machen erstmal das nächste Level. Vielleicht ist es gar nicht mal so lang. Akt 3. Perfektes Bild. Say, cheese. Sagt mal Käse. Okay, wir müssen wohl überall die Bilder sammeln und ihm wiederbringen. Das ist meine Vermutung? Yeah. Welcome to the first day of shooting, darling. We need to transform you into the biggest movie star the bird world has ever seen. You need to become a Diva. Was Diva werden? That's why I've for a press here on our ich muss Diva werden. Nervt this. We'll right. we'll nice. Okay, ich brauche einen Fanclub für mich selber. Mhm. Das sind meine ersten Fans. Oh, die allerersten. Sie waren schon von Anfang an dabei. Hey, du auch? Dieses Bild. Okay, also direkt wird man... Also man kriegt anscheinend hier Fans, indem man einfach nur in sie reinrennt. Oho, okay. Es geht jetzt ab? Name, DJ Grooves. And I'm telling you, this young girl here is the next hot thing. Guaranteed. Danke. Look, this statue right, darling? Dieses hyperrealistische, echte Bild von einfach einem Chihuahua. <lacht> Oh, das ist super. Das gefällt mir. Nein! <lacht> Klar doch immer. Mhm. Alle meinem Fanclub beitreten, ganz wichtig! Der arme Hund ist wirklich weg, oh nein! Aber wie ist ein Alien! Hey! Hey Alien! Bam! Getötet! Und dieser ist meine Fans, alle! Alle miteinander, klack, klack, klack, klack, klack! Okay, wer will noch mit mir? Wer will noch mein Fan werden? Werde mein Fan! Werde mein Fan! Okay, vielleicht müssen wir es anders angehen. Vielleicht bringt das an die Iranren nichts mehr. Vielleicht müssen wir irgendeinen finden mit Influence. Ja, cooles Bild. Genau, Leute mit... Aua. Leute mit Fotokameras. Die sind auf jeden Fall die, die wir betrachten wollen, weil die können uns ein paar Fans geben. Okay. Now darling, I have to mention this. Cooking show hosts have a terrible track record of getting angry and swearing on screen. Try not to use the P word, okay? Okay. Don't say P-E-C-K. e c k, P -E -C -K? Peck? Was? conductor is old fashioned. He throws that word around a lot. It'll get him in trouble someday. Until then, let's keep our show clean. Hello viewers. Even the biggest celebrities have to eat. And I've got with me the biggest celebrity of them all. Now tell us, darling, what kind of condiments do you like on your tuna sandwiches? Ich kann doch einfach jetzt fluchen. Ranch dressing, ketchup, mayo. Ah. Ich meine, fellow viewers! Look at the mouth on this young girl! She's really something. Achoo! Get out of this endorsement as soon as you came before the old poor ones watching TV notice what just happened. Okay, sorry. Ich mochte keine davon. Und da oben können wir nochmal. Was da Yeah! Mann, die blöden UFOs greifen uns an. Bam. Warum fahren hier oben auf dem Dach eigentlich Autos? Was ist das für eine verkehrte Welt? Oh, hallo, der. mein Fan, danke. Bams. Rumsi, Man muss sie schnell erreichen, alle. Noch mehr Fans. Wir haben schon 26.000 Follower hier. Nice. Da ist eine schöne Anzahl. Da oben chillt jemand. Lassen wir ihn. Okay. Hello? Ich bin eine Max Diva. Die is going crazy darling. Komm hier und schau auf unseren neuen Stunner. our new prop Ach, Hab ich schon geschafft? Ja, tatsächlich, ich hab's schon geschafft. Das war ja mega einfach. Ich habe mich noch gar nicht wirklich äh, komplett umgeschaut. Bestimmt kann man noch immer noch mehr Fans machen. Tja, dann musst du ihn one-upen nächstes Mal. Verstanden? Gibt es sonst keine Bilder, die man machen kann? Doch. <lacht> Dieses Bild. Ich will mir noch ein bisschen umschauen. Ein paar mehr Leute erreichen und schauen, was das Level noch so zu bieten hätte. Call, like ja, auf jeden Fall. All you Penguins out there know my name. DJ Grooves. Und ich sage dir, diese junge Mädchen hier ist das nächste heiße Sache. Guaranteed. Okay, das ist das ist Gleiche, was er yeah, schon gesagt Street hat. Wie sehr smart diese Diva ist. Sie ist in diesem sinistischen direkt neben den potenziellen Schleuchern. Danger ist <lacht> ihr mittlerer Und sie ist nicht so, dass sie aus ihrer Komfortzone stecken. Beide sicher, sure dass ihr ihres Fan-Clubs DJ Grooves. Aus. Oh. Richtig, ich meinem Fanclub. Ganz wichtig, Freunde. Ihr wollt doch nicht verpassen, wie ich die nächste große Single mache. die Diva. So, das nächste Bild. Da hinten ist noch ein Bild, das wir uns schnappen können. Ich versuche mal alle Bilder zu bekommen. Das ist mein Ziel hier. Plus... Ah, hier ist ein Garn. Das Garn ist natürlich immer gut, immer wichtig. Höh Was geht denn jetzt hier ab? Nein! Aua. Das ging total daneben. Na gut. Ich glaube, jetzt haben wir so ziemlich alles hier gefunden. Wenn nicht, gehen wir hier mal zurück. Aber fürs Erste ist genug. Aua. Bis zum nächsten Mal. Perfektes Bild. Regie DJ Grooves. Mit DJ Grooves als der stylische Mentor. Kleines Mädchen als mysteriöse Diva. Mondpinguine als hungrige Fanbase. <lacht> Die Hungry Sims. Yay! Wertungen! Oh. Oh, hat er weniger als der Schaffner. Hm. Wie das wohl wir hinten wird. Und eine neue Tür steht uns nun auch bereit. Bin ich schon mal gespannt.